Wir haben ja jetzt äh, direkt beim Ubineum die ganzen Modelle uns mal angeschaut. Ich sag mal eher so in der Theorie. Wir haben ja gesehen bei den Modellen auch, dass es dort äh, um ein relativ großes Quartier geht. Äh, um wie viele Wohneinheiten handelt es sich dann eigentlich bei dem Quartier? Hier sind 1.109 Wohneinheiten, die angeschlossen sind, wovon ca. 900 bewohnt sind. Das heißt, äh, das ganze Quartier läuft dann auch autark. Auch dort werden wir nicht ganz schaffen, das ist aber auch gar nicht das Ziel gewesen. Wir wollen ja mit den Speisern verschiedene Szenarien betreiben. Ist denn jetzt eigentlich ähm, das ganze Quartier nur im Rahmen von VENODE entstanden? Ja. In Windnot sind wir jetzt so weit hingegangen, dass wir das Energieversorgungsnetz mit umgebaut haben. Vorher hatten wir dort schon sehr viele Vorarbeiten, auch in, in anderen Vorprojekten, wo wir in die Wohnungen reingegangen sind und Smart Home Anwendungen an, angebracht haben und auch die, die Wärmeversorgung umgestellt haben. Wie ist denn eigentlich ähm, die Situation hinsichtlich der politischen Unterstützung? Im Rahmen des und ist es natürlich noch mal äh, ein Stück weit mehr geworden. Äh, welche anderen lokalen Partner sind denn da mit drin? Wir hatten das Glück, den Energieversorger wirklich an Bord zu holen. Das ist die Zwickauer Energieversorgung, die auch das ganze Netz dort betreibt und auch umbaut. Weiterhin haben wir einen Energiespeicher-Spezialisten äh, mit an Bord geholt mit Senatec Sachsen. Die sind jetzt auch Betreiber der Energiespeichersysteme, die wir draußen vor Ort haben. Und zum Schluss haben wir noch assoziierte Partner, die bauen, was da die Wohnungsbaugesellschaft draußen vor Ort ist, sodass wir auch die Bewohner mitnehmen können mit den Gebäuden. Wir hatten ja gesagt, dass dort 900 Wohneinheiten bewohnt sind. Die haben sich dann aber auch bereit erklärt, immer die 1 zu 1 Daten und so weiter aus den Haushalten dann äh, ihnen zur Verfügung zu stellen bei der Hochschule. Also wir haben jetzt nicht mit allen 900 gesprochen. Wir haben ausgewählte Atomanwendungen, die wir mit vermessen, wo wir auch äh, Verträge geschlossen haben mit den Bewohnern, die natürlich bereitwillig waren, uns die Daten mit zur Verfügung zu stellen. Gibt es da regelmäßige Treffen, um einfach mal auf die Bewohner über den neuesten Stand auf den neuesten Stand zu bringen, um einfach mal zu zeigen, was das Quartier sozusagen auch bewegt, energiepolitisch? Es gibt offizielle Termine, wo wir sowas gestalten. Jetzt gerade im, im Ubineum haben wir die Möglichkeit, das noch mal viel detaillierter zu zeigen. Und so laden wir sie ins Ubineum ein und können dort quasi unser genanntes Projekt auch präsentieren. Das Urbineum ist ja der Öffentlichkeit zugänglich. Gibt es denn auch sowas wie Führungen direkt vor Ort? Geplant sind solche Führungen. Wir haben das jetzt noch keine durchführen können, weil jetzt die Technik erst eingebaut wurde. Und jetzt wollen wir das noch und noch auch zur Verfügung umstellen. Es sind ja noch weitere zwei Jahre, die jetzt noch vor uns liegen. Welche Sachen vor Ort planen Sie dann noch? Also rein aus der Technik heraus sind wir jetzt fertig mit der Planung, auch mit der Umsetzung. Wir wollen jetzt wirklich Ergebnisse generieren und unsere Szenarien, die wir im Vorfeld entwickelt haben, auch wirklich im Feld testen. Also es geht jetzt eher um die Datenerfassung genau. der Daten und zu gucken, was kann man mit den Daten machen. Und dann noch den wirtschaftlichen Raum zu spannen, was sich wirklich auch lohnen würde, wenn man das nicht gefördert bekommen würde. Wie viele Leute sind da involviert? Also wie viele Leute arbeiten überhaupt von euch da an dem Projekt? In der Elektrotechnik sind wir jetzt vier Leute, die darauf angestellt sind und zusätzlich sind noch mal drei Leute in den letzten Systemen. Und die sind auch alle im Prinzip in das VENODE-Projekt auch mit integriert? Und, genau, ähm, okay. Also als Projektarbeiter, jeder hat so ein bisschen sein Spezialgebiet, und haben halt für die Prognose, für das Messsystem, also die Dinge, die halt quasi so ein großer Batzen ist, auch einen wirklichen Mitarbeiter und Ansprechpartner für vorgesehen. Also kann man eigentlich sagen, dass das Vinode-Projekt für euch eigentlich auch ein Glücksfall war? Ja, mit Sicherheit. Also, das ist das erste richtig große Projekt, wo mir auch mehrere Leute darauf einstellen konnten, dass wir dort gewinnen konnten, auf jeden Fall. Hätte es Probleme gegeben, das Quartier so in dem Rahmen umzusetzen, wenn es das Vinode-Projekt nicht geben würde? Ja, also, man braucht definitiv eine Förderung. Also, genau vor zwei, drei Jahren, wo es halt beantragt wurde, waren Energiespeicher. Noch unwirtschaftlich, das kann man schon so sagen. Das ändert sich mittlerweile, dass die auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen gesetzt bekommen, dass die sich finanzieren. Aber damals ging es nicht ohne Verloren. Es gibt ja im Rahmen von Vinode mehrere Quartiersprojekte auch. Zum Beispiel die Riedel Automatisierungstechnik in Berlin, die machen ja auch ein Quartier. Habt ihr einen regelmäßigen Austausch mit den anderen Partnern auch, wo ihr ich sag mal, voneinander lernt? Das muss ich sagen, das läuft in Vinode richtig gut. Man hat alle viertelhalbe Jahre Treffen, wo man sich gemeinsam austauscht und auch gemeinsam davon lernt. Es ist thematisch natürlich ein Stück weit abgesteckt gewesen, dass zum Beispiel Prenzlauer Berg sich eher um die Wärmeseite kümmert, wir um die äh, elektrotechnische Seite. Aber wir führen die Ergebnisse zusammen, sodass wir wirklich gemeinsam daraus lernen können und das Zukunftsquartier entwickeln können. Und es ist auch ein sehr angenehmes Umfeld geworden mittlerweile. Also die Partner sind uns ans Herz gewachsen und es ist immer ein sehr freundschaftlicher Austausch. Super. Windnot ist für uns eigentlich ein Stück weit eine, eine Blaupause fürs Energieversorgungsnetz, wie wir es ausrollen können, wenn alles gut funktioniert. Und daran glaube ich, dass es so funktioniert.